Ich habe hier gebastelt und eine Gerade dargestellt. Welche Gerade ist das denn? Und ähm Finde doch mal eine zweite Gerade, die mit dieser Gerade hier genau einen Schnittpunkt hätte. Oder vielleicht sogar zwei weitere Geraden.